Moin, frohe Weihnachten wünsche ich euch. Reicht jetzt auch. Ein kleines Vorwort zum ersten Lied. Und zwar habe ich dann eine kleine Idee gehabt, bin dann aber nicht weitergekommen in der Sackgasse. Von daher weiß ich nicht, ob das was wird. Nichtsdestotrotz wollte ich euch das mal zeigen. Und deshalb viel Spaß. Wir haben eine Regenbogenwaffe gemacht. Die hat uns ziemlich happy gemacht. Ich habe bei einer Abstimmung gewonnen. Mauki, aber auch... Mach die Waffe weg. Halt dein Maul! Wir haben eine Regenbogenwaffe gemacht. Die hat uns ziemlich happy gemacht. Ich habe bei einer Abstimmung gewonnen. Mauki aber auch. Das fand ich super, gar nicht gut. Ich wollte immer Gewinnerin sein. Doch manchmal muss ich zugeben, ich verliere Es rappelt im Garton. Es rappelt im Garton. Oh geht? Rekos. Ne? Das ist also, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Danke sehr, danke schön. Ihr wisst, Jungs ihr wisst Bescheid. Hose. <lacht> Rose, Rose, Rose, voll. Anastasia. Anastasia. Anastasia, Rosa, Anastasia, Rose, Anastasia. Anastasia. Rose geil. Dankeschön. <lacht> Nur für dich. Geil, damit haben wir was geschaffen, was nicht mal Chili Mann zu einem Song verwursten kann. <lacht> Das ist ein Ich nochmal. Sollten wir uns nicht mehr hören oder schreiben? Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein, lasst es krachen, feiert schön. Auf geht's durch die Drogenfelder, Schaleralala. Drogen, drogen. durch die Drogenfelder Schale Drogen, Drogen, Schale an Drogen, Drogen, Schale durch die Drogenfelder Schale an Aufwies durch die Drogenfelder Schale Du gehst, du gehst, scha lala lala. Du